Durch diesen Beschluss sollen allein im ersten Jahr seiner Einführung ab 2021 bei der sogenannten CO2-Bepreisung statt, wie ursprünglich geplant, nicht 5 Milliarden Euro, sondern jetzt fast 10 Milliarden Euro eingenommen werden, meine Damen und Herren. Mit 10 Milliarden Euro wird die deutsche Wirtschaft, der Mittelstand und die Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzlich belastet, ohne dass es eine individuelle Entlastung für jeden Einzelnen gibt. Das Gegenteil von Klimaschutz, das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit und das Gegenteil von Ausgleich, wie Sie hier behauptet haben, liebe Kollegen. Und was wirklich, was Sie geschafft haben, ist etwas historisch Einmaliges. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist eine Steuer noch vor Ihrer ersten Erhebung bereits zum ersten Mal erhöht worden. Das schafft wenig Vertrauen. Ein Pyrosieg, den Sie da erreicht haben, für Klima und Entlastung. Und wir werden erleben, dass damit Deutschland erneut seine sich selbst gesetzten Klimaziele reißen wird, meine Damen und Herren. Die anderen EU-Staaten machen es uns vor. Lassen Sie uns auf das setzen, was die Europäische Kommission, was Europa vorschlägt, ein gemeinsamer Emissionshandel für alle Sektoren. Das ist marktwirtschaftlich, kostengünstig und, und ökologisch treffsicher. Das wäre Ihr Auftrag gewesen.